Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer Kurzanalyse des Cannabis-Unternehmen Aurora Cannabis. Das Unternehmen aus Kanada erlebte ja in Folge der Legalisierung von Cannabis in Kanada bereits vor wenigen Jahren einen starken Kursanstieg, wie hier im Chart auch ersichtlich wird, hat allerdings mittlerweile einen deutlich geringeren Börsenwert. Am 15. Oktober 2018 hatte das Unternehmen ein Allzeithoch von 180 kanadischen Dollar erreicht. Dies entspricht momentan etwa 140 US-Dollar. Und seit diesem Allzeithoch ist die Aktie gesunken auf einen Wert von 15 kanadischen Dollar, welche in letzter Zeit relativ konstant war. Beziehungsweise mit geringer Volatilität um diese Preiszone ja, seitwärts konsolidiert ist. Und heute wurden dann die Quartalzahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt und die Aktie zwischenzeitlich mehr oder an die 10% an Kurswert ein. Und warum die Börse so allergisch, ich sehr allergisch auf die Zahlen reagiert haben, hat, das erfährst du nach dem Intro. Vorab noch die Information Zwecks Prävention der Irritation bei Aurora Cannabis ist das Fiskaljahr nämlich nicht kohärent mit dem Kalenderjahr, sodass jeweils das Ende des Jahres um ein halbes Jahr verschoben ist. Das Geschäftsjahr 2021 begann also Mitte 2020. Ja, nachdem das Ergebnis der US-Wahl bekannt wurde und Joe Biden als US-Präsident vereidigt wurde, erlebten die Cannabis-Indizes und ihre Einzelwerte ja einen rapiden Anstieg, ungefähr Mitte Februar. Welcher mittlerweile allerdings wieder nachgelassen hat. Und das liegt auch daran, dass einige Cannabis-Aktien nach wie vor noch nicht wirklich die Zahlen liefern, die sie sich im Hinblick auf, oder die generell im Hinblick auf eine voranschreitende Legalisierung sowohl für den Privatkonsum als auch oder mehr oder weniger insbesondere für den medizinischen Konsum hätte erreicht werden können. Für das am 31. März beendete dritte Quartal meldete das Cannabis-Unternehmen einen Verlust von 165,7 Millionen Kanadische Dollar, was umgerechnet ca. 136 Millionen US-Dollar sind. Und der Verlust pro Aktie, der belief sich auf 0,85 kanadischen Dollar bei einem Umsatz von 55,2 Millionen kanadischen Dollar. Der, Net der Nettoumsatz fiel um knapp 21% auf 55,2 Millionen kanadischen Dollar. Worauf lassen sich diese schlechten Zahlen zurückführen und wie begründet die Unternehmensleitung denn diese schwachen Zahlen? Ja und da müssen wir zunächst äh, einmal auf die Geschäftsmodelle schauen während Aurora bei medizinischen Cannabisprodukten ein Nettoumsatzwachstum von 17 aufwies, kam es paradoxerweise bei einem Umsatz von Cannabis für den Privatkonsum zu einer Halbierung und diesen Rückgang begründet Aurora damit, dass Herausforderungen in ganz Kanada in Bezug auf den Verkauf in den Provinzen und den Zugang der Verbraucher zum stationären Einzelhandel äh, gegeben hat und äh, dieses Problem war vor allen Dingen natürlich auf Covid auch zurückzuführen. Gibt es auch Positives, was man mitnehmen kann aus dem Statement, wenn man jetzt selber zum Beispiel Aktionär ist? Ähm, die Antwort ist ja. Das Unternehmen hat mitgeteilt, zukünftig Kosteneinsparungen zwischen 60 und 80 Millionen ähm, kanadischen Dollar vornehmen zu wollen und in diesem Sinne aber nichtsdestotrotz die Erreichung der finanziellen Ziele fördern würde, ohne das künftige Umsatzwachstum damit signifikant zu beeinträchtigen. Und ob das dann tatsächlich wirklich so bleibt, das ist abzuwarten. Betrachtet man die zukünftigen von Analysten durchschnittlich abgegebenen Wachstumserwartungen Hinsichtlich dem Cashflow und setzt es zum aktuellen Kurswert und aktuellen Unternehmenswert in Relation bzw. Zins die zukünftig geschätzten Unternehmenserträge auf den heutigen äh, Wert des Unternehmens ab. Erhält man einen Einschätzungsrahmen hinsichtlich dem heutigen intrinsischen Unternehmenswert. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Aurora Cannabis derzeit deutlich unterbewertet ist. In dieser Hinsicht darf man allerdings nicht vergessen, dass eine Discounted Cashflow-Analyse im Extrem viele Variablen aufweist und der Cannabismarkt durchaus einige Risiken bietet. Aurora Cannabis würde ich daher nicht als derzeit vermeintlich günstiges Investment in Betracht ziehen, zumindest nicht ohne weitere Cannabis-Aktien im Depot zu haben oder aber durch einen Cannabis-ETF eine wei äh, wenige Unternehmens, äh, ein wenig Unternehmensdiversifizierung in der Konkurrenz behafteten, aber auch wachstumskräftigen Cannabis Branche meiner Portfolioallokation beimengen. Das ist meine Meinung. Was haltet ihr? Was hältst du von der Aktie? Habt ihr die Aktie möglicherweise im Depot? Und welche Aktie soll ich mal gründlich Schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, weil ihr neu auf dem Kanal seid oder bisher nicht die Motivation gefunden habt. Würde mich mega freuen und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.